Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID-Z-Array wiederherstellen können. Sie werden einfach auch, wie man RAID-Z und RAID-Z2 am Beispiel eines Tronaz-Gerätes aufbaut und wie man Daten von einem abgestürzten RAID-Array abruft oder bei Verlust, versehentlicher Lösung oder Formatierung des Geräts wiederherstellt. Das das dateisystem bietet seine eigene Implementierung von Software RAID namens RAID-Ser. Ein solches System kann nicht nur die Leistung verbessern, sondern auch gegen und unentdeckte Datenbesprechungen vorgehen. Dazu überwacht es fehlerhafte Datenblöcke mit Prüfsummen und korrigiert logische Fehler sofort. Diese Funktion hilft, die Integrität der in einem RAID gespeicherten Daten zu wahren. Aber selbst das stabilte Dateisystem und die Robot-Test-Hardware können ihre Daten nicht vor Software- und hardware schützen. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie verlorene Daten von einem ZFS-Dateisystem und raid array wiederherstellen können. ZFS ist ein Open-Source-Dateisystem, das hauptsächlich in FreeNAS und anderen free basierten Speichersystemen eingesetzt wird. raid hat ein ähnliches daten Verteilungsschema, wie das traditionelle RAID 5 jedoch mit leichten Unterschieden. Dieses RAID-Konstruktionssystem verwendet dynamische Strings anstelle von Strings mit fester Größe. Informationen über die Größe jedes dieser Streifen werden in die Metadaten geschrieben. Da es sich um ein dynamisches System handelt, können die Daten nur wiederherstellt werden, wenn die Metadaten intakt sind. Bei der Entwicklung von ZFS war das Hauptziel die Zuverlässigkeit, die durch verschiedene Funktionen wie Copy on Write, resonante Metadaten, Protokollierung und andere erreicht wird. Aufgrund der komplexen Struktur dieses Dateisystems ist herkömmliche Datenwiederherstellungssoftware nicht für die Datenwiederherstellung aus raid geeignet. Hackman Rate Recovery analysiert die Metadaten, um die korrekte Rate-Struktur zu bestimmen und setzt das Sortierste RAID automatisch und schnell wieder zusammen. Zunächst wollen wir uns ansehen, wie ein Rate-Array erstellt wird, wobei ein Packer-System mit dem TrueNAS-Betriebssystem als Beispiel dient. Im vorherigen Video habe ich bereits erklärt, wie man dieses Betriebssystem installiert und konfiguriert und wie man ein rate aufbaut. Schauen wir uns an, wie man ein Rate-Se Layer zwei, zwei Aufbaut. Erwarten Sie dazu in Tuna's Verwaltungsmenü, Geregisterkarte Storage, Pools. Klicken Sie hier auf Add hinzufügen und Create Pool. Geben Sie einen Poolnamen an, überprüfen Sie dann die Laufwerke, für das Z2 sind mindestens vier Laufwerke erforderlich und klicken Sie auf den Pfeil unten, um das Sprachgerät zur Liste hinzufügen. Markieren Sie die Laufwerke aus dieser Liste und wählen Sie den RAID Level aus der drop -No liste und dann erstellen. Es erscheint eine Warnung, dass alle Daten gelöscht werden. Markieren Sie das Kätzchen und klicken Sie auf Pool erstellen, dann werden die Laufwerke formatiert und der RAID Erstellungsprozess beginnt. Als Beispiel werden wir eine FTP-Verbindung einrichten, die Daten in einem Raid-Array schreiben und einen Geräteverlust oder Ausfall simulieren, bei dem die Daten nicht mehr verfügbar sind. Fügen Sie also zunächst einen neuen Datensatz für die FTP-Verbindung hinzu. Öffnen Sie die Registerkarte Speicher, Puls, klicken Sie auf drei Punkte. Datensatz hinzufügen. Benennen Sie den Datensatz, alle anderen Einstellungen bleiben und verwenden Submit. Erstellen Sie einen neuen Benutzer für FTP, Konten, Benutzer, hinzufügen. Geben Sie den Namen und das Kennwort an. Deaktivieren Sie das Kontrollkätzchen gegenüber New Primary Group und wählen Sie aus der Liste FTP. Geben Sie dann das Verzeichnis an, das Sie zuvor erstellt haben, legen Sie die erforderlichen Rechte fest und sparen Sie die Einstellung. Kehren Sie zu dem kürzlich erstellten Datensatz zurück und ändern Sie die Berechtigungen. Klicken Sie auf drei Punkte, Edit Permission, wählen Sie User FTP und grob FTP, markieren Sie das Kätzchen, bestätigen Sie, dann markieren Sie die Kätzchen Apple User und Apple Grob, Speichern Sie die Einstellungen. Nun müssen Sie den FTP-Server aktivieren. Öffnen Sie Dienste, schieben Sie den Schieberegler in die Position aktiviert und aktivieren Sie das Kontrollkätzchen automatischer Start. FTP-Verbindung ist konfiguriert. Prüfen Sie Zugang im Explorer Geben Sie in die Adressleiste des Servers und dann den Benutzernamen und das Passwort des Benutzers ein. Sie können nun einen Ordner erstellen und Daten in diesen Ordner schreiben. Werfen Sie nun einen Blick auf die Wiederherstellung von von Settings gelöschten Daten auf einem RAID-Array. RAID C1 stellt sicher, dass jeder einzelne Datenblock so geschrieben wird, dass er bei einem Ausfall einer einzelnen Festplatte wiedergestellt werden kann. Die Daten werden dann automatisch auf die bestmögliche Weise dem Laufwerk zugeordnet. Raid C1 ist fast identisch mit RAID 5, da es eine einzige Parität verwendet. Es übernimmt den Betrieb, wenn Laufwerk im RAID ausfällt. Aber wie ich bereits äh, gesagt habe, ist die Wiederherstellung eines solchen Systems nur mit einer kleinen Anzahl von Wiederherstellungsprogrammen möglich. Hackman RAID Recovery unterstützt das zfs system und alle Ebenen von raid arrays die Software ist in der Lage, automatisch einen RAID Array aus Laufwerken auszubauen, die mit diesem Datensystem erstellt wurden. Dies ist eine umfassende nas mit der Sie Dateien in verschiedenen Fällen wiederherstellen können. Das Programm unterstützt die gänzigen Datensysteme und RAID-Typen. Sie müssen Ihre Festplatten von Ihrem Server entfernen und an Ihren Windows-PK anschließen, um sie wiederherstellen zu können. Wenn Ihre Hauptplatine nicht über genügend Anschluss verfügt, gibt es verschiedene Erweiterungsadapter. Die Software durchsucht die Laufwerke automatisch nach Serviceinformationen und erstellt daraus sofort ein RAID. Wie Sie sehen können, wird mein RAID.se Array RAID im Laufwerkmanager angezeigt. Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, starten Sie die Analyse, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Array, öffnen, wählen Sie schneller Scan. Wie Sie sehen können, war das Programm als Ergebnis eine schnelle Analyse nicht in der Lage, gelöschte Dateien zu finden. Aber diejenigen, die auf den Festplatten verblieben sind, stehen alle für die Wiederherstellung zur Verfügung. Eine schnelle Analyse hilft Ihnen bei der Wiederherstellung von Daten im Falle eines Hardware- oder Gerätesfehlers. Die Metadatenstruktur von CFS und RATSE ist so kompliziert, dass der schnelle software algorithmus gelöschte Daten nicht finden kann, da die Informationen darüber in den Protokolldateien überschrieben werden. Um gelöschte Dateien zu finden, müssen Sie die Festplatte mit einer vollständigen Analyse scannen. Klicken Sie also mit der rechten Maustaste auf die Partition, wählen Sie Neu analysieren und ausführen vollständige Analyse. Geben Sie das Dateisystem an. Weiter und warten Sie, bis der Scan abgeschlossen ist. Dieser Vorgang dauert je nach Größe des Laufwerks erst lang genug. Sobald der Scan-Vorgang abgeschlossen ist, navigieren Sie zum Speicherort der gelöschten Dateien und suchen Sie hier nach den Dateien, die wiederhergestellt werden sollen. Zur Vereinfachung verfügt die Software über eine Suchfunktion für Dateinamen. Der Inhalt der Dateien kann auch in der Vorschau angezeigt werden. Wie Sie sehen können, hat die Software alle Dateien gefunden, die von dem Laufwerk gelöscht wurden. Wählen Sie zum Wiederherstellen die gewünschten Dateien aus, klicken Sie auf Wiederherstellen und geben Sie das Verzeichnis an, in dem Sie die Dateien speichern möchten. Es wird nicht empfohlen, die Daten auf demselben Laufwerk wiederherzustellen, daher sollten Sie sicherstellen, dass Sie über ein anderes Speichermedium verfügen, um die Daten zu sichern. Danach befinden sich die Dateien in dem angegebenen Ordner. Um Daten von RAID Z2 zweiter Ebene wiederherzustellen, müssen Sie die Laufwerke auch an Ihrem Windows-Computer anschließen und die mit RAID-Recovery-Software ausführen. RAID Z2 ist fehlertoleranter, da es zwei Paritätsblöcke und zwei Datenblöcke aus einem einzigen Informationsblock verwendet. Dies ist ein Analogon zu RAID 6 und kann auch den Zusammenbruch von zwei ganzen Festplatten überstehen. RAID Z2 hat maximal vier Festplatten. Wenn Ihr PK also nicht über genügend Steckplätze verfügt, um alle Laufwerke anzuschließen, können Sie zwei Laufwerke aus dem Array ausschließen. Wir haben also einen Fall eines ausgefallenen raid Array aufgrund eines ausgefallenen Servers oder Controllers. Wie Sie sehen können, hat die Software ein RAID auch ohne zwei Laufwerke erstellt. Klicken Sie mit der Rest-Mot-Taste auf das Array und führen Sie eine Schnellanalyse, schneller Scan durch. Sie sehen die Dateien, die noch auf dem Laufwerken vorhanden sind. Überprüfen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen müssen und stellen Sie sie wieder her. Wenn das Programm einige Dateien nie gefunden hat, sind sie vielleicht überschrieben worden. Versuchen Sie in diesem Fall die vollständige Analyse durchzuführen. Das Programm findet sogar gelöschte Daten. Als Ergebnis dieses Tests war Headman Rate Recovery in der Lage, 100% der Daten von dem zfs basierten Rätse wiederherzustellen, das auf dem Truna Server installiert war. Die Software stellte die Dateien in ihrer ursprünglichen Form ohne Schäden oder Qualitätsverluste wiederher. Ein RAID Recovery hilft bei der Wiederherstellung verlorenen Daten im Falle einer versächtlichen Loschung von Dateien auf dem NAS-Gerät, bei der Formatierung des Laufwerks, bei falscher Konfiguration, beim Fehler aufgrund von software fehlerhaften Firmware und anderen Situationen mit Datenverlust oder Verlust des Zugriffs auf das Netzlaufwerk und RAID-Array-Schäden.